Live-Shopping bei Modellbahn Union. Wir sind Modellbahn. Hier gibt es das Paradies für Modelleisenbahner. Und herzlich willkommen an alle Modellbahner und Modellbahnerinnen zu unserer achten Ausgabe bereits. Wir haben schon eine treue Fanbase, die immer dabei ist. Da freuen wir uns sehr drüber. Und heute sind wir wieder komplett live, nachdem wir vor zwei Wochen die Highlight-Sendung unseres Sommerfestes zeigen durften. Und apropos Sommerfest, da hat etwas besonders Furore gemacht. Und da haben wir gesagt: Wow. Wenn das so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dann machen wir jetzt mal eine ganze Sendung über dieses Thema. Heute geht es um Hochgeschwindigkeitszüge. The Need for Speed. Und da bin ich gerne dabei. Mein Name ist Isabel Klaassen. Ich bin Moderatorin, aber auch Darstellerin, Sängerin, Schauspielerin. Und ich habe selber mal auf der Bühne viel Geschwindigkeit gemacht als Zug, als Exzug beim Starlight Express. Und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt wieder zurück in der Modellbahnwelt zu sein. In unserer Welt, Modellbahn Union Modellbahnwelt, aber auch natürlich auch in eurer Modellbahnwelt. Und ihr seid eigentlich das Wichtigste beim Live-Shopping. Weil erzählt uns von eurer Welt, von eurer Modellbahnwelt, von euren Ideen, euren Wünschen, euren Anregungen. Stellt uns Fragen. Und wer sich jetzt fragt, Moment, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe hier was vorbereitet. Hier gehe ich nämlich mal rüber zum Dennis. sage ich gleich noch. Hallo Dennis erstmal. Hallo, Wir reden gleich noch kurz. Aber ich wollte einmal kurz hier zeigen, wie das denn mit dem Live-Shopping funktioniert. Ich bin jetzt auf der Webseite modellbahnunion.com im Live-Shop. Da bin ich jetzt aber erstmal auf eine Aufzeichnung gegangen. Ihr dürftet uns jetzt live sehen. Und auf dem Handy, wenn man das Hochkant hält, dann sieht man hier oben uns jetzt normalerweise. Die Produkte seht ihr vielleicht noch nicht direkt. Das ist aber ganz einfach. Ihr müsst einfach hier auf dieses Kachelsymbol drücken und dann kommen immer die aktuellen Produkte, die wir gerade besprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da direkt drauf tippen, ihr kommt direkt dann in den Shop, ihr müsst also nicht extra raus aus unserem Live-Shopping-Kanal. Wenn ihr wieder zurück zu uns wollt, streicht ihr einfach wieder runter, dann seht ihr uns wieder. Und das Wichtigste, das fast Wichtigste beim Live-Shopping ist, dass ihr mit uns redet. Hier unten gibt es dann einen Pfeil, da steht Chat, da müsst ihr einmal euren Namen eintragen und dann kann es losgehen mit euren Fragen. Euren Grüßen, ihr könnt miteinander chatten, das haben wir jetzt auch schon ganz oft gehabt, da haben ganz viel Freude dran. Und ihr chattet natürlich auch mit dem Dennis. Hi Dennis, Hallo Lisa. unser Standortleiter hier in Carmen, genau. der schon Chat-Profi ist und ähm, Live-Shopping-Profi hast du gerade gesagt. <lacht> ich mauser mich langsam, ja, sag kein, ich mal so. Er ist nicht mehr nervös, kein Lampenfieber mehr. Ja, man gewöhnt sich dran. Die Finger werden immer schneller auf der Tastatur und der Thomas ist auch noch dabei. Na, Thomas ist im Hintergrund, der unterstützt mich da heute. Ja. Und das heißt, ihr seid gewappnet für alle Fragen? Alle Fragen, alles reinschreiben. Ja. Grüße reinschreiben, Anregungen. Wir ja. sind für alles gewappnet. Ja, genau. Also das ist der Dennis. Und neben dem Dennis darf natürlich auch ein besonderer Experte nicht fehlen. Herzlich willkommen, Heiko! Heiko Stoll! Hi! Modellbahn Hi. Unioner der ersten Stunde und unser Produktleiter, Manager. Experte, Manager. Was? Äh, wie geht's erstmal? Mir geht's gut, ja. danke schön. Und Produktmanager heißt, was, ich mein, was machst du? Also in der offiziellen Wahrnehmung spiele ich den ganzen Tag mit der ja. Eisenbahn. Ja. Ähm, daneben kommt aber natürlich sowas wie Koordination. Wo kommt das Produkt her? Wer baut das Produkt? Was baut er für ein Produkt? Man, also da geht's eigentlich los, dass man aussucht, was überhaupt gebaut werden soll. Ähm, dann, wie soll es gebaut werden? Du musst ja ein bisschen Technik dir überlegen oder was soll rein, was soll nicht rein, was muss, muss das Produkt können. Ja, und dann geht es um Design, dann geht es um die Lackierung, dann geht es um, um uh, Kontrolle von Aufschriften, die Verpackung, die Anleitung, also alles, was du quasi am Ende in der Hand hältst, wandert irgendwann durch meine Hände. Ja, und irgendwann muss ich einen großen Haken dran machen und sagen, so ist es richtig, so glaube ich, dass es richtig ist und dann. Wahnsinnig kreativ. Ja, ein bisschen, also teils, teils, man muss ja auch nach Plan arbeiten, man baut ja was original nach. Also ja. du baust ja nicht ein Fantasiemodell oder, oder nicht, nicht, nicht wirklich. Ähm, also ja, ist so eine Mischung aus Fantasie, akkuratem Arbeiten, Nieten zählen, wie man so unter den Sammlern sagt. Und auch Kenntnis natürlich, was, was schon auf dem Markt ja. ist, was man noch... Ja, noch klar, das gehört auch ja. dazu. Ja, okay. Ja, wunderbar. Und dein, deine Passion, die Modelleisenbahn seit Jahrzehnten? Schon ein paar Tage länger, genau. Ja, <lacht> ja umso schöner. Und heute haben wir was ganz Besonderes dabei. Ja. Ähm, es geht um Hochgeschwindigkeitszüge. Ja. Und nie war die Auswahl so groß wie heute? Das stimmt, es gibt tatsächlich eine ziemliche Bandbreite im Moment. Ja. Hät, passt gar nicht alles in eine Sendung. Deswegen haben wir so ein bisschen Auswahl getroffen. Ausgewählte Highlights, ne? Ja, genau. Weil wir ähm, großes Glück haben, eben so viel gerade anbieten zu können. Das ist tatsächlich was Besonderes im ja. Moment, weil das immer so ein bisschen schwankt, hin und her schwankt. Und im Moment haben wir... Ein echt großes Sortiment, was die Züge angeht. Genau. Also insofern starten wir jetzt einfach mal in unser Thema Hochgeschwindigkeitszüge. Wir starten direkt mit der Neuheit, mit vom Lima aus der Expertlinie. Hier ist die Neuheit unser ICR1. Hier ist unsere Neuheit. Ja, wie schon gesagt, es geht um die erste Generation des ICs. 1991, der neue Maßstäbe gesetzt hat, weltweit. Genau. Quantensprung aus Deutschland. Linienverkehr 280 Kilometer die Stunde, das war echt bahnbrechend in Deutschland. Und hier steht er: der ICE 1, Baureihe 401. Hier die Artikelnummer ähm, HL 1750, also von Lima. Der Elektrotriebzug für Empfehlung 249,90, heute für 224,91 Euro. Gleichstrommodell, vierteilig. Im Moment vierteilig. Er hat weitere Sets angekündigt, mit Speisewagen, mit erste zweite Klasse Wagen, die jetzt alle so peu à peu dazukommen. Okay, und der, wer gut aufgepasst hat, der konnte schon mal einen kurzen Blick drauf werfen, eben am Sommerfest bei Kurz und Valentina. Da war er im Bild, Kannst da waren war drei Varianten im Bild. Ja, ja. genau. Und ja, hier ist er jetzt. Heute widmen wir uns dem jetzt mal ganz in Ruhe. H0 natürlich. Und ähm, ja, was, äh, was, was, was, ist da los? Zeig, was kann da Also das Besondere ist, dass es den Zug, obwohl er schon so lange existiert und obwohl er auch sehr bekannt ist, noch nie in einer maßstäblichen Umsetzung gegeben hat. Das heißt, zum ersten Mal sind die Wagen wirklich 1 zu 87 lang. Mhm. Früher hat man immer verkürzt. Es gab Modelle 1 zu 100, 1 zu 93, ganz krumme Zahl. Das hatte immer was damit zu tun, ob die Modelle durch Kurven fahren können auf der Modellanlage oder, oder bestimmte ähm, Voraussetzungen erfüllen ja. sollten, die die Leute auf ihren Eisenbahn haben. Und hier ist man jetzt hat gesagt, wir versuchen, ähm, also wir machen ihn maßstäblich mhm. mit dem Maximum an Beweglichkeit, was da, was da möglich ist. Ähm, da liegen so Kuppelstangen bei. Die könnte man auch äh, durch normale Kupplung, wenn man möchte, ersetzen oder durch andere Kupplung, sodass man da auch ein bisschen mitspielen kann, wenn man... Eine etwas engere Anlage hat oder etwas andere Voraussetzungen. Ja, das ja. ist kein Problem. Genau. Und das heißt, da bekomme ich jetzt eben die beiden Triebwagen und zwar mal die zweite eine zweite Klasse und eine erste genau, Klasse. Das ist mit der Servicewagen, das ist der mit einer Antenne. Da war beim echten Zug war das Konferenzabteil, glaube ich, drin. Das war damals auch was ganz Besonderes. Okay. Und ähm, ja, ansonsten ist das Ganze auf dem aktuellen Stand der Technik mit Top-Bedruckung, mit, mit äh, schönen Farben. Ganz toll dieses Fensterband an den Wagen, finde ich. Ja. Was, was cool aussieht ähm, und auch mit einer aktuellen Digitalschnittstelle drin, 21-polig, mit einem Platz für einen Sounddecoder, wenn man möchte, und all solche Kleinigkeiten. Ja, der sieht richtig cool aus. Also, ja, definitiv. Ja, das, ähm, der hat auch noch diese, also der ICR1, als er angefangen hat, dann, das war halt diese, diese Bemalung an der Seite mit den Zweifarbigkeiten. Das ne? war damals aktueller mhm. Trend, genau. Das ist auch das alte DB-Logo. Ja. Also, es ist ja noch Epoche 5. Ja. Denkt ihr, die denkt ja Hochgeschwindigkeit wäre so ganz neu. Aber nein, ganz so neu ist es ja schon gar ja, nicht mehr. Ne? Kommen ja. wir später auch noch zu, ja. zu noch viel Älteren. Ja. Ähm, aber hier ist es dann was für Leute, die die 80 oder Ende 80er, 90er sammeln und können da den Zug schon vorbildgerecht fahren lassen. Ja, Super. Und das ist jetzt ähm, HL1750. Für heute 224,91. Das bekomme ich so als Set. Es gibt ja noch andere Betriebsnummern und andere Artikelnummern auch. Zum Beispiel der HL1751. Ja. Der kostet genauso viel, der sieht aber anders aus, weil das ist nämlich dann die Epoche 6. Boah, das sieht jetzt hier ein bisschen seltsam ja. aus, weil wir wollten mal einer Anregung aus dem Netz nachgeben und einfach mal das Innenleben zeigen. Ich genau, das, das hatte nämlich ähm, der Alexander B9317, das hat große Wellen geschlagen, als wir ange angekündigt haben beim auf Instagram, in den sozialen Medien, es geht um Hochgeschwindigkeitszüge, da kam super viel Resonanz und unter anderem eben auch der Wunsch, mal reinzugucken in mal den rein Triebkopf. Gucken, genau. Und dann haben ja, wir gesagt, gut, machen wir möglich. Ne? Das heißt, halt Gott mal geschraubt. <lacht> ja, im Schweiß meines Angesichts <lacht> habe ich ihn nicht kaputt gemacht, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Und da kann man jetzt reingucken. Und kann man jetzt reingucken. Das ist der Wagen mit Motor. Motor mhm. in der Mitte, das ist eigentlich ganz klassisch. Antrieb auf beide Seiten. Mhm. Der andere Triebkopf hat keinen Motor, hat mhm. aber auch die Schnittstelle für die Beleuchtung, sodass du vorne, hinten einen weiß-roten Wechsel haben kannst und da eben den Soundecolor reinbauen kannst. Ja. Und der sieht jetzt ein bisschen anders aus hier. Das ist, das ist, wir haben das Paketmacher, weil ihr seht ja jetzt nur die eine Lok. Natürlich ist auch hier dieses tolle Paket von Lima, das nach Hause kommt und ähm, wo dann... Ihr seht, da fehlt der eine Triebwagen, aber das andere ist noch drin. Nochmal ein Triebwagen und die beiden Waggons. Auch hier haben wir erste, zweite Klasse oder wie sieht das aus? Das müsste eigentlich so ähnlich ja. sein. Ne? Ja, genau. Erste, genau. zweite Klasse. Die Wagen sind gleich. Genau. Und wir sehen halt, der sieht anders aus, ein kleines bisschen. Da sind wir jetzt in der Epoche 6. Mhm. Das heißt, das Bahndesign wurde vereinfacht vom zweifarbigen Streifen in zwei verschiedenen Rottönen zu dem neuen Verkehrsrot. Dann hat er als Ergänzung auch das DB-Logo vorne auf der Nase. Das gab es vorher auch nicht. Und ähm, leichte Varianten im Dach. Es kommt noch eine dritte Vari Version in, in der Zukunft. Die hat dann zwei Stromabnehmer auf dem Dach. Das ja. ist die Version, die in die Schweiz fährt. Ah, ja. Aber da haben wir noch keinen Termin für. Ja, okay. Und ähm, ich muss mal gucken, wo ich mir das notiert habe. Also... Sehe ich die IC1 noch auf der Schiene? Ja. Ja, ne? die ja. sehe ich nämlich wenn, noch. Wenn wir jetzt hier genau. runter zum Bahndamm gehen würden ja? in zwei Minuten ja, ja. von hier, würden ja. wir einen IC1 mit Sicherheit ja. früher oder das heißt, später zu Gesicht bekommen. Die sind, irgendwann haben die mal so einen kleinen, kleinen Makeover bekommen von innen. So ne? sieht aus. Die ganze Inneneinrichtung wurde ja. modernisiert, weil die Technik aus den 90ern mit diesen kleinen Bildschirmchen und was es da gab. Und die gab, braucht natürlich Ladekabel fürs Handy. <lacht> und und <lacht> so. ja, ja, tatsächlich. Ladekabel und Handy. Genau, ähm, Das wurde alles mal geupdatet, ne? was, ja. was 1991... Hightech war tatsächlich einmalig auf der Welt mit Fernsehen im Zug und allem möglichen war irgendwann raus und sind wir mal ehrlich, heute brauchen wir keinen Fernsehen mehr im Zug, heute haben wir ein Tablet oder yeah, ein Telefon yeah, yeah, yeah. und da konnte man das rauswerfen durch andere Technik ersetzen, mm. ähm, aber die Züge sind immer noch fit, ja. das ist das Erstaunliche, also ja. eine Wahnsinnskonstruktion. Ja. Ne? Also wie lange, wie viele Kilometer die schon auf dem Buckel jetzt... Ja, das jetzt, geht äh, in den Millionenbereich ja, ja. wahrscheinlich. Und hoffentlich Züge. natürlich auf der Modellbahn, auf dem Diorama dann auch. Ja, ne? klar. Also wir haben ja schon gemerkt, man braucht ein bisschen Platz dafür, also weil es eben vierteilig ist und man kann das ja, es geht ja noch, also, noch länger und Lima weiter hat, gleich in anderen, ja, äh, in ja, anderen ja. Generationen. Genau, und Lima hat hier auch gesagt, wir bauen alle Wagen. Also wer jetzt anfängt zu sammeln, das ist jetzt so ein bisschen so eine Sache, man, man kann quasi Step-by-Step Step kaufen, weil das hier wird ausverkauft sein. Also suche ich mir erstmal den Zug und dann kann ich jetzt... In welchem Rhythmus auch immer, ich denke mal so alle zwei, drei Monate, kommen die Ergänzungssets, sodass ich meinen Zug immer länger machen kann, bis ich am Ende bei, jetzt wird mich der Chat gleich dafür hauen, dass ich es falsch sage, aber ich glaube es sind 14 Wagen, original. gesamt -Länge original Ja, irgendwie genau. sowas habe ich auch im Kopf, ja. genau. Ich habe es mir bei anderen Wagen aufgeschrieben, weil es da verschiedene Originallängen gab, je nach Einsatzbedarf. Ähm, genau, und, und es ist natürlich jetzt, das Besondere ist, dass es jetzt das erste Mal original maßstabsgetreu ja. ist. 1 zu 87. Ja. Da ist Lima ja besonders stolz. Weil ich noch, am Kurt und äh, Valentina sehr stolz auf den Sommerfest ja, erzählt. Die, die waren stolz darauf. Es ist auch einfach niemand drauf gekommen. Ne? Die Leute machen immer neue Züge, neue Züge. Niemand hat jemals diesen Zug gemacht, was ich auch sehr schade fand. Ja. Und hier ist er jetzt endlich. Ja, super. Genau, also das entweder der 1,750, das ist die Epoche 5, obwohl der heute noch rumfährt, muss er nicht unbedingt jetzt... Also kommt ja immer darauf an, wie ärzt mal die Sachen... Ja, ne, wem wem ja. die Lackierung, also kann man ja von der, von der Gestaltung abmachen. Ja. Der ist natürlich auch in dieser Lackierung in die Epoche 6 gefahren. Ja. Weil die wurden ja nicht alle sofort umlackiert, ja. ne, sondern setweise umlackiert oder teilweise wagenweise umlackiert. Also die beiden auch zusammenfahren lassen, ist kein, kein Problem. Ne? Also das ist die HL1750, hier vorne... Der äh, von der Epoche 6 ist 1751 mit dem komplett roten Streifen an der ja, Seite. Mit dem DB-Logo vorne drauf. Genau, genau, kosten beide heute anstelle von 249,90 Euro 224,91 Euro. Und haben beide zwei Triebwagen und zwei Waggons. Ich zeige noch mal kurz das Paket hier. So, da sieht man noch mal so: in diesem tollen Paket kommt es nach Hause. Die Geschichte oben. Hm? Die Geschichte? Geschichte oben. Ja, genau, da kann man noch mal nachlesen. Ne? Das, ist immer, das ist schon. Ich mag Verpackungen, wenn die schön ist, ist natürlich auch immer. Gehört toll, dazu, ja. ja. Soll ja, ja. ja was darstellen. Und, und letzten Endes ist es auch was, woran man Freude hat. Ja. Und wenn dann auch schon ein schönes Auspackgefühl Ja, absolut. <lacht> ja, das ist das, was es heute gibt zum ICE1. Das heißt, der, der alles ins Rollen gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Die ja, schnell, Schnelligkeit in dem, in dem auf Fall die Schiene, uns. die Geschwindigkeit ja. auf die Schiene. Es hat lange gedauert, aber dann kam es mit Macht. Ja, und eben auch mit einem tollen Design, was direkt Maßstäbe gesetzt hat: 280 km/h. Ähm, von Hamburg nach Stuttgart war die erste Strecke. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, was? Ich glaube, ich gehe mal rüber zum Dennis und frage mal, wie denn hier so die, die Resonanz ist, Dennis. Gibt es da schon Resonanz? Der Chat explodiert. Ach, also, wirklich? Da sind viele, Ihr kommt ja da ähm, hinterher? Viele. Darf viele ich dich überhaupt ablenken und fragen? Viele Fachleute drin, die auch wirklich äh, Ahnung von dem ICE 1 haben, okay. also Potatoes, äh, Modellbahn ist da drin, Dr. Who, die auch äh, angemerkt haben, dass es Triebköpfe sind und nicht eine Lok oder Ach Triebwagen. Ach ja, natürlich, Meine, ähm, mein, mein Asche auf mein Haupt, natürlich dann, Triebköpfe. Ja, dann hat Heiko richtig. ja gerade nochmal mit den 14 Wagen gesagt, das ist 14-teilig, 12 Wagen plus die zwei Triebköpfe, ah ja, also das ja. war gar nicht so verkehrt ja. und ähm, es wird auch äh, diskutiert mit der, mit der Länge von 4,20 Meter, wenn man dann wirklich alle hintereinander hängt. Und bei den meisten Bahnen, ob es dann auch fahren würde. Bei einer kleinen Steigung ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Aber ja. ja, aber das, das ist toll, dass wir eben jetzt diese Modelle anbieten können, dass Lima die gemacht hat. Ja. Es ne? da wird auch nach den Ergänzungssets gefragt und ähm, das dauert noch ein bisschen, aber wenn, wird es bei uns auch angekündigt, also fleißig unseren Newsletter abonnieren. Da wird es immer angekündigt, wenn die Neuheiten kommen. Und ja genau, das ist, ne, Newsletter ist ein gutes Thema. Ähm, gerne abonnieren, den finde ich auf der Webseite. Ich werde ihn gleich nochmal in den Chat posten. Ja, dass ihr euch da anmeldet und dann kriegt ihr natürlich sofort mit, wenn da was Neues kommt. Ja. Weil ähm, je nachdem, wie viel Zugriff dann ist, es. Ihr habt, wenn ihr Angebote habt, ist es ja auch schnell so, dass es dann ausverkauft ist. Das geht ist, manchmal ne? ruckzuck. Das geht manchmal zu, okay. schnell. Also, ja. das ist ein super Vorteil, Newsletter. Und mhm. alle, die nur bei Instagram gerade sind, ist natürlich wichtig rüberzukommen, Modellbahn, zu Modellbahn Union, zu der Seite und Live-Shopping. Weil so Dinge wie Newsletter und. Produkte und Chat vor allen Dingen, wo ihr dann super cool sagen könnt, nee, Isabel, das war kein Loch, das war gefälligst ein Triebkopf. <lacht> also nimm die Konzentration nochmal zusammen. <lacht> genau, das könnt ihr alles äh, im Live-Shopping machen. Ja, das war die erste Generation und wir haben ja gesagt, was für ein großes Glück, dass wir zurzeit alles da haben. Wir können Jetzt alles anbieten. Weiter. Jetzt geht's weiter. Wir gehen in die zweite Generation ab 1994 ICE 2. Da steht er auch schon. Auch hier wieder ähm, vierteiliges Set mhm. von Märklin. Diesmal von Märklin. Von Märklin. Genau, Artikelnummer Märklin 29792. Das ist, nein, falsch. Das war die Nummer vom Startset, das zeigen wir gleich Komm noch. Wir noch hier sind wir jetzt erst beim Start-up. Und das ist Märklin 36712, kostet anstelle von 249,99 heute 224,99 Baureihe 402 natürlich 402. von der DB Genau, genau der Nachfolger, also ic 2 logischerweise. Mhm. Ähm, habe ich jetzt, sieht ein bisschen komisch aus, wie er hier steht. Ich habe ihn nicht zusammengekuppelt, mhm. damit wir beim Setup ein bisschen flotter sind. Kuppelt mhm. natürlich schön kurz, wie mhm. sich das gehört. Du hast auch Sound drin. Ja. Ähm, leicht verkürzt in dieser Ausführung, da sieht man das mit dem Maßstab gerecht und nicht ganz so maßstabgerecht, mhm, mhm. was aber in diesem Fall vollkommen in Ordnung geht, weil es Start-up-Serie ist und dann auch auf kleinere McLean-Anlagen fahren soll. Da muss man einen Kompromiss machen. Ja, ja. Und das war jetzt der Zug. Der Unterschied zu der, zu der ersten Generation ist, dass es eben darum ging, auch kürzere also halbzüge fahren lassen zu können, ne? auf Strecken, die nicht so richtig, stark frequentiert richtig, sind. Richtig. Wenn du wenn du mit dem vollen Zug irgendwo losfährst und jetzt bildest du mhm. denn auf, wir wohnen hier quasi an der Strecke, wo das ist, die Züge in kommen aus Hamm. Berlin, genau. Ja, genau, in ich Hamm kenn's gehen und dann sitze ich in meinem falschen Zug. <lacht> das ist schlecht an der Stelle. <lacht> Eigener Erfahrung. Die, fahren, die fahren beide nach Köln, aber der eine fährt halt den Umweg. Links und rechts, von, ja, ganz ja, Nord- und genau, ja, Südstrecke genau. und der eine braucht über Hagen dann glaube ich ein ganzes Stück länger als ja, der Hagen, ja, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, was schneller ist. Aber ist das denn, es gibt ja noch andere Strecken, wo die geteilt werden. Ja, das, ja, ja, ja. das, das, das, das gibt es nach Süden runter. Ja. Das gibt es oben im, im Norden gibt es teilweise auch. Oder dass dann ein Stück, einfach nur ein Stückchen weiter fährt mhm. als, als Zug. Da, das, kann, das Konzept kann man ja ausreizen bis, bis zum Ende. Ja, genau. Also, aber hauptsächlich viel auf der Berlin-Hannover-Strecke dann das weiter. Das ist die Hauptstrecke. genau, Wo, wo dann nach, ja. nach Pilotstudien gesagt wurde, ja, wenn man die abkoppeln kann und kleiner machen kann, ist das natürlich ein großer Vorteil Richtig. und noch ökonomischer. Ne? Und das sehen wir jetzt hier. Das sehen wir jetzt hier. Das ist also eine Hälfte. Natürlich mhm. nochmal verkürzt. Die Hälften sind dann auch noch ein bisschen länger. Mhm. Und das Besondere ist hier vorne, der, was man dann Steuerwagen nennt wo mhm. du also den, den Fahrer drin sitzen hast. Aber danach können richtig gleich sofort Passagiere sitzen. Das hat dann keinen Motor. Jede Hälfte hat nur einen Triebkopf. Mhm. Und hier sehe ich auch, hier ist auch das Bordrestaurant mit dabei. Ja, das war hier das war zweite Generation. Man konnte im Vorbild inzwischen flacher bauen seit mhm. der ersten Generation, Klimatechnik mhm. und, und Elektrotechnik. Und deswegen hat das nicht mehr diesen Hubbel, den die ersten hatten. Ja. Was noch als Neuheit auch für das Lima Modell dann kommen wird. Und im, beim IC 2 ist das Bordrestaurant flach. Ja. Okay, und das ist jetzt eben Märklin 36712 für 224,99 Und ähm, was ich eben gesagt habe, das Startset, das gibt's auch, weil das ist dann, ich glaube, ich lasse meine Karte mal hier, weil sonst kann ich das ja gar nicht heben. Hier heben. haben nämlich hier was aufgebaut in dem Regal. Das ist dieses riesige Paket. Da seht ihr das, das digitale Startset. Ähm, da ist da noch mehr bei als eben nur das vierteilige Set. Wie ihr seht, sind dann da Schienen bei und eine Steuerung. Und was, was gibt es da noch alles, Heiko, dazu? Da, also, du hast die Steuerung da drin, das mhm. ist eine Mobile Control. Dann mhm. hast du für die den Transformator, damit du den, den Strom drauf bekommst. Du hast das Gleisoval und du hast auch den Zug wieder, wie wir ihn gerade gesehen haben, mit Sound und dann natürlich komplett digital steuerbar. Ja, und dann die entsprechenden Schienen. Und jetzt stelle ich dieses Riesenpaket mal wieder zurück, weil dann kann ich euch auch noch sagen, was das kostet. So, auf meinen Karten, meinen Klugen, sag ich ich Nehme ich mal, das kostet, äh, ist zwar 10% reduziert, kostet anstelle von 399 Euro 359,10 Euro 10. Märklin 29792. So, ähm, erste Klasse, zweite Klasse, Steuerwagen, Triebkopf, alles dabei. Und der, der äh, Dennis zeigt auf. Ich winke einmal. Der Jens hatte gefragt, ob man noch mal eine Nahaufnahme vom Innenleben des LIMA ICE 1 zeigen könnte. Ja, haben wir den noch, Heiko. Klar haben wir den. Den holen wir nochmal raus. Genau. Ja, also das das dafür, mal ist der, dafür ist der Chat ja super. Genau, da ist er. So, dann schauen wir da noch mal in Ruhe rein. Genau, und oben ist halt der, der das Eingesteckte. ne? Ja, das ist natürlich für alle Technik-Freaks interessant, das mal auf aufzumachen und reinzugucken. Ne? Und was sehe ich da jetzt nochmal, Heiko? Also du siehst hier die Digitalschnittstelle, mhm. dann hast du hier einen Platz für einen äh, Lautsprecher. Du kannst aber auch den Lautsprecher, könntest du auch hier hinten, wenn du einen größeren machst, einbauen. Dann hast du hier eine Verbindung zu der Beleuchtung vorne im Führerstand, also die roten mhm. und, und weißen Lichter. Und das gleiche ist nochmal im anderen Triebkopf auch so verbaut, mhm. minus den Motor, der hier drunter ist, den mhm. wir gar nicht sehen. In Theorie könntest du dir auch zwei Sets kaufen und mit zwei Motoren vorne hinten arbeiten. Ja. Aber das, also bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Zug richtig Wumms hat, was das ja. Ziehen angeht. Also werden ziemlich viele Ergänzungswagen kein Problem sein. Okay, ja super. So Dennis, was gibt's noch? Äh, die Liliana hat gefragt, ja? ob der Zug auch äh, eine Vorbereitung für eine Innenbeleuchtung hat. Das kann ja, er. Projekt. Hat er. Gut. Könnten wir das auch? Und der Heiko war schon wie die Heinzelmännchen hier fleißig. Wir gehen nämlich direkt weiter in die nächste Generation. Da ist schon, da steht schon der ICE 3, diesmal von Rocco. Ähm, von Siemens gebaut, ne? aber in Modellbahnniveau von Rocco. Von der <lacht> ja, das wäre was, wenn Siemens Modelle bauen würden. <lacht> also der ICE ähm, Velaro hieß er ja. Velaro. Also Velaro. Ich, ICE 3.5 quasi. Das ja. ist so das. Facelift vom ICE-3 ja, gewesen. Der, und die, vorne die, die Umweltversion mit dem grünen Streifen. Das ist das aktuellste vom Marketing von der DB mit dem mhm. äh, Klimaschützer. Mhm. Ist ja von der Aussage her auch nicht zu bestreiten. Ja, absolut. Und wir sehen jetzt hier ähm, das Set auch wieder vierteilig. 72094 ist die Version Gleichstrom analog. analog. Ja. 7205 Digital Sound, also immer Rocke vorneweg. 72095 mit Sound, 78095 ist dann Wechselstrom digital mit Sound. Preise wie folgt, analog kostet anstelle von 446,90 Euro, 402,21 Euro heute. Die Lok ist aber digitalisierbar, wenn ich möchte. Schnittstelle, genau. Ja, für 39,99 Euro. Kann ich dann auswählen, wenn ich das, ja, das Ganze... Ja, einfach den Servicehaken anklicken. Ja, genau. Und ähm, digital mit Sound kostet heute 516,72 anstelle von 614,90 und die, der Wechsel, die Wechselstrom Digital Sound Variante kostet anstelle von 646,90 543,61 also das ist auch ordentlich am Preis geschraubt und übrigens apropos Preis Produkte Chat und so wer Instagram ne, schnell rüberkommt zu unserer Webseite modellbahnunion.com zum Live Shopping dass ihr richtig dass wir wollen euch mit, mit uns, und wir wollen uns mit euch unterhalten da genau da! <lacht> also einfach mal rüberkommen noch, ja? Gut. Was? IC3. Das heißt, der wird noch mal schneller? Der wird noch mal schneller. Regelbetrieb mhm. 300 bis 320. Mhm. Ich hatte tatsächlich schon den Spaß, nach Stuttgart runterzufahren mit 320, auch ja. Mit ja. zwischen Köln und Frankfurt. Ja, zu, ich fahre da auch also das super. Das macht schon richtig ja. lange, wenn, wenn man da drüben ja. sitzt. Ja. Und ähm, da muss man immer Druckausgleich machen. Ja, das wollen. stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht> das sind 100 runter. Und ja. in diesem Fall auch eine total tolle Modellumsetzung, finde ich, ja. mit den ganzen Details, die der... Diese Züge haben ja eigentlich gar nicht viele Details, weil die so stromlinienförmig ja. sind. Aber das, was dann da ist, echt toll gemacht. Die Bedruckung ist echt super. Man hat hier zwei verschiedene Pantografen. Ich weiß nicht, ob das eingefangen werden kann überhaupt. Einer Deutschland, einer Schweiz, beziehungsweise auch Frankreich. Bin mir mhm. ganz sicher, ehrlich gesagt. Weil so wie er hier steht, kann er auch nach Frankreich fahren. Super. Und er kann, eben ist, ist variabel in technischen Voraussetzungen und Ja, da, da, mit den Systemen. da brauchst du verschiedene Signalsysteme, mhm. Zugsicherung und, und Stromabnehmer und sowas und die Züge müssen das alles haben, damit sie ins Ausland fahren können und je mehr Ausland, desto komplizierter und in diesem Fall ist das dann die Version, die für Frankreich und solche Geschichten geeignet ist ja. und dann von Stuttgart, glaube ich, nach Paris ja. Und hier gibt es die Zwischenwagens jetzt schon? Hier gibt es sie. Hier gibt es in ganz vielen Ausführungen. Hier gibt es sie mit Innenbeleuchtung, ohne Innenbeleuchtung, Gleichstrom, Wechselstrom, äh, mit verschiedenen Betriebsnummern. Ich gehe mal kurz rüber und zeige euch diese ganzen Sets. Wo haben wir sie? Äh, das ist das Vierer, ICE4, genau. Wo sind sie denn? ICE3? Irgendwo sind sie. Heiko. oder habe ich, hab ich mir die irgendwo anders hingestellt? Hast du deine Ausstellung vergessen? Ich finde sie nicht. <lacht> <lacht> da, da natürlich Rocco, mein Tomaten auf den Augen, ne? Wald vor lauter Bäumen nicht. Also ähm, das ist jetzt, da sind in den, in den Zwischenwagensets sind immer zwei Waggons drin. Wie gesagt, es gibt Rocco 72096, 72097. Das ist dann mit Innenbeleuchtung. Ähm, 098 und 099 sind dann verschiedene Betriebsnummern noch mal alternierend. Und mit Wechselstrom ist die Artikelnummer Rocco 78096. Wechselstrom kostet 202,41 Euro anstelle von 224,91 Euro. Und ähm, die Gleichstromvarianten kosten ohne Licht 152,92 Euro und mit Licht 202,41 Euro. Genau, alles reduziert, immer so um 10% circa. Das heißt, da kann ich mir einen richtig langen Zug bauen, Heiko, oder? Du kannst es vorbildgerecht machen, bis ja. hoch zu den acht. Du kannst ähm, zwei Stück zusammenfahren lassen, das gibt es im Original auch. Dann bist du wieder bei 16. Mhm. Was hatten wir vorhin, 4,20 Meter bei 14. Sind wir also noch mal 50 cm mehr da hinten dran. Ja. ja. brauchst schon ein bisschen Platz, aber das geht. Es geht. Das geht. Genau. Ja. Also wenn ich da Lust drauf habe. Für dein habe. Modultreffen auf der Messe oder so. Ja, ja, ja. ja. Unsere, wenn unsere Anlage mal größer wird irgendwann. Ja, das war ja der Plan. Das, das ist noch, der Plan, genau. Das ist immer noch ein Stück. Wir machen müssen dann das Studio erweitern. Und gucken, wo wir hier zwischen den Regalen noch weiterfilmen vielleicht. Wir ihn. Genau, also das ist das Rocco-Set. Ihr seht, wir haben hier einiges aufgebaut, dass ich mich, ist schon hier vor lauter Aufregung, das Rocco-Set gar nicht mehr finde. Denn der Rest kommt natürlich auch alles. Das ist immer nur so eine kleine Vorausschau, ne? Also ICE 3. Weiter geht's in der Zeit. Gehen wir erstmal in der Zeit. Oder willst du, erst, willst du erst historisch zurückgehen? Nein, wir gehen erst in der Zeit. Ja? Komm, wir gehen erst in der Zeit. Also, ihr habt jetzt schon mal so einen kleinen haben kleinen bekommen. Aber ICE 3, und wir haben ja gesagt, wir haben alle Bauereien da. Das heißt, ICE 4 haben wir natürlich auch. Der passt aber gar nicht komplett, das Set passt gar nicht das komplett auf jetzt unsere Schiene. Das ne? ist kompliziert. Ja. ja. Weil der ICE 4, den gibt es von Märklin oder von Trix. Also Gleich Wechselstrom natürlich Märklin und äh, Trix in der Gleichstromvariante. Und das ist ein Set mit. Drei Waggons und fünf Waggons. Ja, also wenn man die Triebwagen. Ach so, nein, das ist ja jetzt ein Triebzug. Ja. Und bei Triebzug hast du den Antrieb unten im Boden. Mhm. Das heißt, alles, was man hier sieht, also die, die vorderen Wagen meistens nicht beim ICF oder beim ICF hier nicht, bei anderen Zügen manchmal ja, manchmal nein, ähm, sind dann nicht angetrieben. Aber ansonsten sind die ganzen Räder, die du bei so einem Zug siehst, sind alle angetrieben. Ja. Und da, da reicht unser Diorama jetzt, jetzt nicht mehr. Das reicht unser Diorama nicht mehr. Ich das reicht unser Diorama noch den letzten. Den letzten, der kommt nach hinten. Also ICE 4, Baureihe 412-812, ähm, Märklin 39714, das ist die Wechselstromvariante, kostet anstelle von 819 jetzt bei uns im Live-Shopping 737,10 Euro. Wer das Ganze für Gleichstrom benötigt, der nimmt Tricks. T22971 kostet anstelle von 799 719,10 Euro. So, das heißt, das ist jetzt das künftige Rückgrat unserer Fernverkehrsflotte. Im Moment das aktuellste, was wir haben, genau. Auch ja. schon sehr weit verbreitet auf den Schienensystem. Mhm. Also auch den siehst du hier bei uns vor der Tür jeden Tag mhm. mehrfach vorbeifahren. Mhm. Und die fahren in allen möglichen Kombinationen, achteilig, zehnteilig und so weiter mhm. und so fort. Ich habe auch schon zwölf, also seit 2017 zwölfteilig, dann irgendwann 2020 mal siebenteilig, 13teilig soll er auch rumfahren. Und eben diese mehreren eigenständigen angetriebenen Wagen, die über die Zugländer dann verteilt sind auch. Jetzt ja, hier im, Im Prinzip ist, hier mhm. da, ist jedes Drehgestell ein eigener kleiner Antrieb, mhm. also beim, beim Original. Hier mhm. ist es jetzt in einem äh, Mittelwagen eingebaut. Mhm. Ähm, und dadurch hast du, bist du flexibel, weil du das auseinandernehmen kannst. Du hast eine Wahnsinnsbeschleunigung, weil es ist wie Allrad beim Auto. Ne? Je mehr Räder angetrieben, ja, desto ja, mehr Grip. Ja, ja. Und insofern kann der Zug dann auch richtig Tempo machen, auch sehr schnell auf Tempo kommen. Mhm. Das ist der, der Zaubertrick, wodurch man die Strecke beschleunigt. Und ähm, wer schon damit gefahren ist, wird, denke ich, bestätigen können, der Fahrkomfort ist ziemlich super. Ja, ja, super. Hat auch und ist ein super Fahrkomfort, ist schnell und sieht natürlich auch toll aus. Hat mehrere Awards auch bekommen im Original. Ne? German Design Award 2016, stimmt, ja. Red Dot Design, also ähm, 2015. Genau, und man kann das eben variieren. Alles realitätsgetreu, 5 bis 14 Mal. Das ist das Schöne an diesem Modell ja, tatsächlich, ja. dass wenn man sich einen Fünfteiler oder einen Siebenteiler ja. kauft, dass das nicht so uferlos groß wird. Aber es ist. Korrekt. Ja. So wie es die Vorbildsituation hergibt. Ja, aber wie man sieht, man braucht jetzt schon. <lacht> ja, also Ein bisschen Platz braucht bisschen man. Ein bisschen Grundplatz muss man <lacht> haben, ja. Das stimmt allerdings. Ja. Und auch dafür gibt es, also wenn man jetzt sagt, fünf reichen mir nicht, wir haben, wollen noch mehr Teile haben, dafür gibt es die Ergänzungssätze. Wir gehen noch mal kurz eben rüber, weil wir haben zum einen hier. Das war jetzt Märklin, die Wechselstromvariante. Wir haben hier, seht ihr mal alles aufgebaut. Da haben wir sowohl die Trix-Gleichstromvariante, genau, die Märklin-Wechselstromvariante haben wir ja gesehen. Das ist, ist die Trix-Ecke quasi. Und wenn wir jetzt hier vorgehen, dann kommen wir zur Märklin-Ecke. Das sind nämlich hier unsere beiden Modelle. Also, das, das Grundset mit den fünf und dann gibt es eben jeweils die Ergänzungswagen-Set zum ICE4. Und von Märklin ist das die 43724 und von Trix Ergänzungswagen-Set T23971 für Gleichstrom dran. Kosten beide 323,10 Euro anstelle von 359 Euro. Es gibt aber alternativ auch einen einzelnen Ergänzungswagen von Trix. Mit der T 23972 kostet 98,10 Euro anstelle von 109 Euro. Also hier könnt ihr euch echt austoben. Wir sehen, das jetzt hier so die verschiedenen Generationen auch stehen hier. Das war ja unser ICE 2, das Starters Z mit den Schienen. Hier sind wir jetzt beim ICE 4 und ich finde das einfach großartig. So es ist ja jedes Mal für mich ähm, auch so eine Entdeckungsreise durch die Eisenbahngeschichte. Ist ja auch echt eine Fahrt. Lange Periode jetzt schon, ja. wenn wir gleich noch zu an ja. aus dem Ausland Zügen kommen, ne? wann da ja. schon Rekorde gebrochen wurden und alles. Ähm, und, und bei uns, ja, Generation 4 und den ICE 3 gibt es sogar zweimal. Also sind wir schon, naja, theoretisch bei einer fünften, wenn man das so sehen möchte, ne? ja. Je nachdem ja, man das ja. nummeriert. Ja, ja und es ist auch noch nicht das Ende. Nee, da kommt der, noch der einiges. Ne? Genau. Wenn Sie irgendwann, es gibt ja oft das Lieferproblem, aber hier haben wir jetzt eben gerade keine Lieferprobleme Nö. bei den Modellbahnen. Okay. In, in der Rechten Realität. Aufzukommen. In der ja. ja, okay. <lacht> ja, Mehr Züge würden nicht schaden, wahrscheinlich. Ja, und ja. mich würde natürlich interessieren, also, ihr habt ja schon ein paar Fragen gestellt, aber wie sieht das denn mal? Also, habt ihr schon Hochgeschwindigkeitszüge oder ähm, werdet ihr jetzt inspiriert und, und legt euch vielleicht noch welche zu? Oder wie sieht das aus? also? Schreibt da gerne mal dem Dennis und dem Thomas und teilt uns das mit. Ansonsten, aktuelle Fragen, Dennis? Aktuell keine Fragen. Mhm. Aber es wird sich fleißig ausgetauscht und jetzt kam schon die Idee auf, ob man einen virtuellen Stammtisch in die Welt rufen könnte. <lacht> wir haben gesagt, wir geben die Idee mal gerne weiter. Also es wird sich untereinander geholfen. Es macht heute Spaß im Chat. Also, wenn Fragen sind, werden sie auch direkt beantwortet. Ah ja, also ihr habt gar nichts mehr zu tun quasi. Ihr uns, <lacht> unser Job wird uns weggenommen. Also. Ja, das ist doch super. Das hat sich ja so über die letzten. Ich meine, wir sind jetzt bei der achten Ausgabe unseres Live-Shoppings hier im Modellbahn Union in Kamen. Und ich habe diese Community baut sich immer mehr ja, auf. Ne? Und es sind äh, die Namen, die wir alle schon kennen. Und wir haben auch beim Sommerfest äh, ein paar Fans und Lena zum Beispiel ganz live kennengelernt. Ja. Das war super schön. Das ist ja genau das, wie es sein soll. Ganz Genau, und das ist auch, warum wir es machen, dass man sich austauscht, dass man auch mal Detailaufnahmen sieht, also nicht in der Verpackung, sondern aus der Verpackung noch mal ranzoomen kann, Fragen stellen kann. Dafür sind wir da. Ja, und wer da chatten will und auch bei Instagram ist, der geht natürlich mal schnell rüber. Wenn ihr dann bei uns seid, bei modellbahnunion.com im Live-Shopping, dann habt ihr ja immer... Unten rechts, wenn ihr das Handy zum Beispiel hochkant habt und ihr seht die Produkte nicht, gibt es dieses Kacheldesign, da könnt ihr drauf tippen, dann seht ihr alle Produkte und die genauen Details und könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch direkt kaufen in unserem Live-Shopping-Kanal. Ihr müsst also nicht extra zurück in den Shop gehen. Und dann ganz, ganz wichtig, unten links, da ist das der Pfeil zum Chatten. Damit ihr mit euch untereinander chatten könnt, damit ihr mit uns chatten könnt, ihr müsst einmal euren Namen eintragen und dann geht das Ganze los. Auf dem Tablet, auf dem PC seht ihr sowieso meiner Seite die Produkte, da ist das nochmal einfacher. Aber ich glaube, das ist fast selbsterklärend und wir freuen uns, wenn dann ganz viele dabei sind und mitfiebern und sich austauschen und nochmal neue Experten sind ja alles... Alles Experten irgendwie. Alle. Nicht nur hier ihr Modellbahner und Modellbahn Unioner, sondern wer sich mit Modellbahn beschäftigt, der steigt ja meistens tief ins Auf Thema jeden ein. Fall. Ne? Ja. So, und wir waren jetzt quasi Ende 20. Jahrhundert, Anfang 21. Jahrhundert, richtig? Nein, beim ic 4 waren wir schon heute. Genau. Ja, Anfang ist ja 2020, ist dann für mich noch Anfang, <lacht> Anfang 21. Ja, ist Jahrhundert. <lacht> Machen uns nicht älter, als Erstes wir sind. Ja, genau, Entschuldigung. <lacht> Genau, also das heißt, wir sind, jetzt habe ich was umgeschmissen, egal. Alles gut. Alles gut. Haben 1990 angefangen und sind jetzt bis, bis heute. Bis heute. Bis 2022 gegangen. Aber wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen zurückblicken, wo das alles herkommt. Ja. Yeah. Schienenzeppelin. Ich habe mal extra noch den neuen hier stehen lassen, damit <lacht> man mal so einen kleinen Vergleich hat. Wenn du mal drüber nachdenkst, so weit ist das mit der Form gar nicht auseinander. Ne, immer nee. noch so das Stromlinienförmige. <lacht> Die Fenster so an der Seite und alles. Ist, ist weiter da. Der Schienenzeppelin hier von Märklin mit der Artikelnummer Märklin 39777 aus den 30er Jahren. Also man sieht auch sehr stylisch, Art Deco lässt grüßen so ein bisschen. ne Ja, hat irgendwas damit zu tun. Zeppelin-Bau. Ja. Zeppelin, Zeppeline waren ja, ja, also die ja. fliegenden Dinger ja. waren ja gerade ganz groß und der, der Ingenieur, der, der, wie ist er noch, Franz Ruckenberg hat das Ding gebaut, der hatte auch was mit Zeppelin zu tun. Ja. Ähm, und das war dann so leichtbauweise aus dem Flugzeugbau. Da ist auch ein Flugzeug oder so ein Zeppelin-Motor drin gewesen, ja, in, in, in, in einem echten Schienenzeppelin Und daher kam so diese Idee, Luftfahrt auf die Schiene super. zu Super, der sieht super schön aus. Wir haben ein paar Filmaufnahmen davon, ein paar Details. Ich glaube, die gucken wir uns auch noch mal an, weil die sind so schön geworden. Da sehen wir ihn jetzt nämlich ganz nah, weil da sieht man nämlich auch noch mal, da ist ja auch noch was, das Innenleben hat es ja auch in sich quasi. ne? Ja, die Leute auf der Testfahrt wann wahrscheinlich <lacht> oder auf irgendeiner Vorführfahrt? Also wirklich eine absolute Schönheit kostet ähm, anstelle von 329 Euro 259,99 also minus 20 Prozent und es ist ja auch hier ähm, von Märklin eine einmalige Serie. Ja, das ist ähm, ein altes Märklin-Modell. Das hat Märklin schon ganz lange im Programm und das ist hier jetzt aufgemöbelt worden und auf dem Aktuellen Stand der Technik gebracht, also wenn man jetzt gerade diese Inneneinrichtung sieht. Früher war das alles voller Motor bei dem Modell. Ja. Und das äh, hat man jetzt natürlich schöner und schicker gemacht. Vorne gibt es auch den Lokführer, den Lokführer ich sehe. Lokführer sitzt jetzt drin. Ja, und das Besondere, was das Modell dann noch kann, das können wir ja zeigen. Oh ja, jetzt wollen wir mal was fahren sehen. <lacht> <lacht> und was denn noch? Jetzt kommt die absolute Begeisterung. Ich bin jetzt auch gleich mal ganz still, weil ähm, der Sound, ja, es also das, geht wir haben erstmal so Lichteffekte und solche Sachen, aber das Tollste ist tatsächlich, wenn du ihn in Betrieb nimmst. Also das ist schon Großartig. geil, um es Großartig. mal auf den Großartig. Er hat erst ein bisschen Anlassprobleme. Ja, er ein bisschen durchlaufen, vorgehen. Ein bisschen warm laufen. Ja, wir können dann noch. Licht anmachen. Wir können äh, die Innenbeleuchtung anschalten. Und los geht's. Das war die Hupe. Die Hupe. Jetzt haben wir die Innenbeleuchtung. Ah, dann können super. wir noch den Führerstand beleuchten. Und das Problem ist, dass wir jetzt hier exakt 50 cm Strecke haben und deswegen nicht Gas geben können. Uh. Aber es geht los. Da fährt er. Und das Tolle ist, wenn du ihn dann rückwärts fährst, ja. Das ist über irgendeinen so Hilfsantrieb gegangen. Da geht der Propeller dann aus. Hey. Toll. Könnte ich ja stundenlang zugucken, aber ich glaube, das geht allen Modellen war dann so. Ne? Einfach stundenlang das zu gucken. Super. Ja. Ja. Super Modell. Absolute Rarität. Wie gesagt, 20% reduziert, 259,99 Euro. Ein Zug aus den 30er Jahren, Hochgeschwindigkeitszüge, so hat alles angefangen. Damals der schnellste Zug der Welt. Ja. Und das über mehr als 20 Jahre lang den Rekord gehalten. 230. Ja, Wahnsinn. Und das zu der Zeit war das schon, ja. da ist das ein normaler Zug so 100 gefahren, wenn man Glück hatte. Ja. Das ist die, die Großmutter der ICEs. Ja, und designmäßig Designmäßig es ne? in ja. selbe sehen, Richtung, sehen ne? Sie auch mal heute noch ja. ähnlich. Nur, <lacht> <lacht> so, dass Sie nicht so einen wunderbaren Propeller hinten dran haben. Allerdings. Gut, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen zurück in die, in die Zeit gereist und jetzt reisen wir weiter. Wir waren in Deutschland, 90er Jahre bis heutzutage, dann sind wir ein bisschen Zeit zurückgereist mhm. und jetzt reisen wir ein bisschen ins Ausland. Ein bisschen voraus. Ja, das heißt, wir, haben, wir schauen auch mal auf unsere Nachbarstaaten und starten mit Frankreich. Und da haben wir euch hier das wunderbar in die Vitrine gebaut, die ich jetzt einmal öffne und los geht's nämlich hier mit unserem tgw Süd-Est von Jouef äh, mit der Artikelnummer 2412. Das heißt, es ist das, was ihr hinten dran seht, dieses Vierer-Set mit den zwei Waggons und den zwei Was ist es jetzt? Triebwagen? Triebköpfe. Triebköpfe. Triebwagen, wenn der Motor unten drunter ist. Triebkopf, wenn er in einsomm. Die Triebköpfe, Tank. genau. Ähm, Gleichstrommodell. Das ist das Set, was noch einmal da ist. Ist das, das richtig? Das ist exakt einmal da. Ja, also äh, genau. Also wer jetzt am schnellsten ist, am schnellsten zuschnappt, der kann das noch bekommen. Ja, also wir machen keinen Witz. Eins noch da. Wir hatten in der Vorbereitung noch einige Fehler, aber sie gingen ganz hervorragend weg. Und das ist jetzt das, was wir... Wer das ist das, was hier in der Vitrine steht, was nach Hause kommt? Das ist exakt das, ja. Also wer will, Heiko kann auch unterschreiben, Signatur machen oder <lacht> was auch immer. ist auch noch, Müsst genau. ihr, müsstet ihr nur per Chat mitteilen, was ihr genau bei diesem Set haben wollt. Das kommt zu euch nach Hause für 449,90 Euro. Anstelle von 499,90 Euro. Letztes Set, Gleichstrom von Joef. Hier vorne seht ihr das Ergänzungswagen-Set. Da gibt es noch ein paar mehrere, richtig? Ein paar mehr, ja. Und das ist, also... Wir haben ja immer Schnäppchen. Das ist auch ein, also das richtige Schnäppchen kommt gleich noch, aber ich denke ja die ganze Zeit, wir haben ja die ganze Zeit nur Reduzierungen. Ja, schlecht sind wir nicht. müssen heute. eigentlich ständig diesen Jingle einspielen, aber <lacht> das richtige große Schnäppchen kommt noch. Aber auch dieses Dreier-Set hier, Ergänzungswagen-Set für Gleichstrom, ist reduziert, kostet nämlich jetzt 30% weniger anstelle von 189,90 Euro, 132,93 Euro. Artikelnummer HJ3011. Das heißt, da habe ich nochmal drei Waggons. Zweite Klasse zweimal, einmal erste Klasse, die ich dann dazwischen schalten kann. So, das ist der TGV Süd-Est, das ist der erste TGV. Das richtig? war der Heiko? erste Serien-TGV ja. und dieses Modell, wie es da steht, in dieser Lackierung, war 1981 dann der schnellste Zug der Welt, steht ja auf dem dezenten Schild. Das kommt übrigens mit zum Zug dazu. Ach, tatsächlich? Die Plakette, ja, ja, die Nachbildung der Originalplakette auf dem Zug. Ah oh, toll. Ähm, 380 Sachen von Paris nach Lyon. Super. Und hatte seine Jungfernfahrt am 26. Februar... Nee, das war die Weltrekordfahrt. Ach, okay. Also der, dann, kurz danach begann der, der Serienbetrieb. Aber da haben sie den neuen Weltrekord für Schienen aufgestellt. Und das kommt in groß oder in klein? Weil hier ist es ja auch in klein. Das kriegst du in beiden. Und das ist ein Pin, den ein kann Pin. ich mir dann den an die du dann Kleidung dann als machen. Als stolzer Besitzer des Zuges... Und sagen, hier, ich, ich bin 380 Kilometer schnell. <lacht> Sieht man's? Ja. Also, diese kleinen Details, das macht schon Spaß. Ja, auch, ne? das also, es macht insgesamt sehr viel Spaß. Ist auch Spaß. schick verpackt und also was? Ja, super. Finde ich, das gehört dann auch dazu bei solchen Sachen. Ja, also TGW der ersten Stunde. Und es, wir haben aber noch mehr TGW. Wir bleiben noch ein bisschen oh. in Frankreich. Und äh, da seht ihr nämlich hier unten zwei Etagen tiefer: das ist der TGW Euroduplex du, Euro SNCF für Wechselstrom, digital mit Sound. Auch hier 35% reduziert für das vierteilige Set. Kostet nämlich nicht mehr 551,50, sondern jetzt 358,16. Auch hier haben wir zwei Waggons und zwei Triebköpfe. <lacht> ich frage jetzt immer erst mal, bevor ich wieder das Weiches sage, genau. Ähm, in Wechselstrom. Mit Sound. Mit Sound. Digital mit Digital, Sound. Mit Digital mit Sound. Sound. Und einmal gibt es das Ganze noch in Gleichstrom. Ja, ist schlimm bei uns heute. Ja. ist tatsächlich noch da. Also dieses Vierer-Set gibt es noch Normal -Gleichstrom, ja. in Normal-Gleichstrom. In Normal-Gleichstrom. Also wer da zuschlagen will, dann bitte beeilen. Dazu gibt es auch Ergänzungswagen. Also das ist dann ein Ergänzungswagen mit HJ3004 für 65,70 Euro anstelle von 72,99 Euro. Das ist jetzt alles Jouef. Und ihr seht, wir haben hier noch mehr JUEV stehen, weil wer das ein bisschen einfacher von der Technik haben will, es gibt die Junior Line von JUEV. Dieses große Paket, das ist eben auch der TGW Euro Duplex. Mit einem Trafo, mit einem Schienenkreis, ja. in einer ja, etwas einfacheren, wobei ich das jetzt, also es ist schwierig zu sagen, was jetzt einfacher ist. Er ist nicht, hat nicht so aufwendige Inneneinrichtungen mhm. oder Beleuchtung und, und irgendwas, aber als Modell jetzt auch gar nicht schlecht. Ja, mit der Artikelnummer HJ1061 für 103,05 Euro. Und das, denke ich, ist ein cooler Preis. Ja, ja. Und wir sind aber noch nicht fertig mit dem TGV Euro Duplex, weil wir haben jetzt JF gesehen. Es gibt das Ganze aber auch von Märklin. Richtig? Und das Hier hat das Einzelmännchen Heiko jetzt auch schon wieder aufgebaut. Da sehen wir das nämlich. Jetzt können wir es doch nochmal ganz in Ruhe betrachten. Ähm, mit den Doppeldeckern natürlich schon und vierteiliges Set mit zwei Triebköpfen. <lacht> da träumst du heute Da werde ich halt ne? davon träumen, ganz genau. Und den zwei ähm, Waggons. Das hat jetzt die Artikelnummer Märklin 37793. TGV Euro duplex SNCF, also französische Bahn, ganz klar, kostet auch, ist auch reduziert, anstelle von 709, 638,10 Euro für Wechselstrom. Für Wechselstrom. Es gäbe das auch von... Trix mit Gleichstrom. Aber klar gibt es das von Tricks. Trix T22381, ebenfalls für 638,10 Euro ja. Ich wechsle mal die Seiten. So, Doppelstark, Stockübergangswagen, die beiden Triebköpfe und ansonsten, was, was gibt es, TGV, der ist von Paris nach? Ähm, der fährt in dieser Zusammenstellung fährt der von Paris nach Deutschland, der mhm. fährt aber auch von Paris nach Barcelona zum Beispiel. Mhm. Also dieser Euro-Duplex, da hast du auch hier wieder diese Sache mit diesen zwei verschiedenen Stromabnehmern. Was wir gerade beim ICE ja. auch hatten, ne? ja. mehr Systemzug und äh, bei dem, also jetzt hier, weil bestimmt die Frage aufkommt, wo ist der Unterschied zum ähm, Joef-Modell? Das Märklin-Modell hat ähm, noch einen anderen Sound wieder eingebaut, mhm. also anders aufgenommen, hat einen MFX-Decoder, das ist, wenn du ein Märklin-Digitalsystem hast, ist das für dich spannend. Und du hast Innenbeleuchtung und ähm, leitende Kupplung, das mhm. heißt, du hast eine Stromabnahme überall, also nochmal so ein Upgrade obendrauf. Ja, und auch hier gibt es verschiedene Ergänzungswagen-Sets dazu. Es gibt Set 1 mit äh, 434230 Artikelnummer, kostet 197,10 Euro, 219,90 Euro. Mit den roten, mit der roten Lackierung. Das ist erste Klasse. Genau. Mhm. Und es gibt das Set 2 mit der, mit der türkisen Lackierung, das ist dann die zweite Klasse, 43433. Da kommen dann auch zwei Waggons mit im Set nach Hause, kostet ebenfalls 197,10 anstelle von 219 90 von Märklin, von Trix eben für Wechselstrom und Gleichstrom alles zu ja, haben. Immer darauf achten, weil in diesem Fall, meistens kann man Märklin und Trix die Achsen wechseln mhm. und ähnliche Dinge, das ist hier ein bisschen kompliziert, weil ähm, die, die Räder mit der Stromaufnahme nicht so einfach austauschbar sind und, ähm, und die Digitaltechnik, das ja braucht, diese, diese leitenden mhm. Räder und mhm. das alles und deswegen ähm, hier darauf achten, dass man... Das passende Set von, von passenden Hersteller nimmt. Ja. Märklin für Wechselstrom, Tricks für Gleichstrom. Tricks für Gleichstrom, genau. Und ähm, wenn ihr aber TGW eure Duplex eingibt, dann finde find ich ja auch alle Modelle ja. von Märklin und von Tricks und alle Ergänzungswagen-Sets. Haben ne? wir damit verlinkt, genau. Ja, genau. Und das, äh, der Dennis hat das ja auch immer angepinnt. Apropos Dennis, wie sieht es aus mit der mit dem, mit dem Hochgeschwindigkeit im Ausland? Wie ist die Resonanz? Äh, große Resonanz. Es wird auch viel diskutiert. Es kamen gerade auch noch Fragen zum Zeppelin, ob der alleine fuhr. Ja, er fuhr nur alleine, mhm. das kann man so sagen. Also da gab es jetzt keine Waggons, die noch hinten dran gepackt werden können. Äh, es kam jetzt noch eine Frage auf zu dem äh, zu den Lima-Zug, also den ICE 1, mhm. ähm, ob die Ersatzteile zur Motorisierung schon verfügbar sind. Da würde ich einmal an Heiko weitergeben. Ich weiß nicht, ob... Also ob das offiziell so vorgesehen ist, das kann ich gar nicht sagen gerade. Das wäre eine Frage, die wir mal an Hornby weitergeben müssten. Ähm also einfach mal eine E-Mail an... Also ein Ersatzteil bestellen auf Basis des Platz, was dabei liegt. Das sollte machbar sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Ob es die schon so gibt oder ob das erst nachgereicht wird, wenn mehr Sets kommen, dann müssten wir fragen. Aber dann uns... Eine einfach e eine E-Mail schicken. Ich ja. schreibe einmal noch mal die E-Mail-Adresse rein. Dann leiten wir es auch an unsere Technikabteilung weiter. Ja, wunderbar. Und dann wird die Frage auch schnell Wunderbar. Geklärt. Und dann äh, möchte ich, bevor wir noch wir sind noch nicht ganz fertig mit den mit den ausländischen Hochgeschwindigkeitszügen, aber zwischendurch möchte ich einmal kurz noch mal auf unsere Webseite gehen. Jetzt hatte ich hier zwischendurch noch mal geguckt wegen Prospekten. Genau da sind wir nämlich auch beim ICE 1. Ähm, wenn gleich unser Live Shopping zu Ende ist, dann könnt ihr natürlich jederzeit auf unserer Website euch die Produkte hier angucken und ähm, nochmal nachlesen und natürlich auch in den Warenkorb geben. Also hier zum Beispiel, wenn ich mich für den ecr 1 entscheide, da gibt es ja dann nochmal die Möglichkeit, das Ganze digitalisieren zu lassen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr dann hier anklicken. Ich mache es jetzt mal ohne. Gebe es einfach einmal in den Warenkorb. Und dann ganz, ganz wichtig, wenn ihr dann euren Einkauf beendet, beenden wollt und alles habt, was ihr braucht. Bevor ihr zum Bezahlen geht, nicht vergessen, es gibt ja immer dieses ganz Besondere hier bei Modellbahnunion Union, dass es immer Gratisartikel, also Bonusartikel gibt. Das heißt, immer ein Geschenk bei jeder Bestellung. Da nämlich einfach mal draufklicken und dann könnt ihr hier auswählen, aus ganz vielen Artikeln, immer abhängig von eurem Einkaufswert, den ihr ähm, gerade da im Warenkorb habt. Was suche ich mir denn mal aus? Keksdose, nö. Es gibt hier Achsen für Knickkesselwagen, ach guck mal, Mauerplatten, das ist doch toll. Dann nehme ich das mal, das kann ich mir jetzt aussuchen, richtig? Ne, so weit bin ich noch nicht. Äh, doch, ich nehme mal die Mauerplatte hier. Genau, zack, ist sie in meinem Einkaufskorb, Einkaufswagen. Dann gehe ich wieder zurück in meinen Einkaufswagen und sehe dann meinen Warenkorb. Hier ist der IC1 und da ist auch die Mauerplatte mit drin, 0 Euro und dann kann ich ganz normal zu allen Bezahlprozessen gehen. Genau, das geht also auch, wie gesagt, nach 19 Uhr noch, wenn wir hier raus sind aus dem Live-Shopping, müsst ihr keine Sorge haben, dass ihr da nichts mehr ergattern könnt, weil oft ist es ja so, dass man hier während der Sendung die ganzen Fragen stellt und erstmal guckt und so. Ihr könnt natürlich jederzeit die Sendung auch nachschauen. Alle Sendungen, die wir hatten auf der Seite von Modellbahn Union, die Sommerfestsendung könnt ihr sehen, immer alles gerne. So, aber ich habe ja gesagt, wir sind noch nicht fertig, sondern wir reisen jetzt nach Spanien. Spanien, richtig? Sie. elektro trenn die besondere Auflage zu 75 Jahren von der spanischen Eisenbahngesellschaft. Ja, von der Staatsbahn. Genau, das heißt, das ist jetzt unser Set, was es wiederum analog für Gleichstrom gibt mit Sound und auch mit Wechselstrom. Nein, nein, nein, nein, genau, es gibt, also Gleichstrom ist Elektrozehn E10201, DC analog, kostet 242,91, auch hier wieder 10% günstiger. Mit Sound ist das die 10201D, das ist dann 283,41 Euro anstelle von 314,90 und dann gibt es noch eine Variante E10201S mit Sound S. 114 Jahre für 378,63 Euro. Genau. Das sind deine Möglichkeiten. Das genau. sind die Möglichkeiten. Und hier bekomme ich auch wieder ein vierteiliges Set. Ja, genau. Das ist ein Talgo in dem Fall. Talgo mhm. ist ein spanischer Hersteller für Hochgeschwindigkeitszüge und Schlafwagenzüge. Das hier ist der S114. Ähm, der ist was Besonderes. Das ist so ein bisschen wie ICE4. Kann auch auf ähm, ausgebauten Strecken fahren. Also braucht nicht eine reine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ja. Ja. Und kann selbst auf einer abgegradeten alten Strecke ähm, auch schon 250 waren. Fuhr in, in, Japan, äh, Quatsch, in Japan, in, in Spanien, äh, Spanien gab es früher äh, Breitspureisenbahnen mhm. und die haben viele Strecken umgebaut auf die Spur, die wir auch haben und das ist dann einer von den Zügen, die da drauf ja. werden. Genau, das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist der S 114 75 Jahre Jubiläum. Ja, wir genau. haben andere Varianten. Die der sind mit der 10201 S für 378 Euro. 63. Genau, das ist dieser hier. Ja. Genau, das ist der ganz besondere, der, der schönste von allen natürlich. Spanien. Elektro -Trend. und nebenan Italien hätten wir auch noch eine Kleinigkeit. Die haben wir hier an der Seite aufgebaut. Ähm, so ganz kurz mal zum zeigen, weil für die Kleinen muss ja auch immer was dabei sein. Heiko, ne? das stimmt. Das heißt, wir haben hier so ein tolles Set für für die Kleinen. Kostet nämlich nur 27,91 Euro. Und das ist jetzt geht's mit den mit den Erstlos, <lacht> Dennis. Das heißt, unser, wie heißt es? Wie spreche ich es aus? Fre Chia <lacht> Wir sagen jetzt mal ja. Ja, wir sagen mal ja, genau. Ähm, von Lima, HL1403A. Und Trend Idalia, 27,90 Euro. Das ist, ist ein batteriebezogenes Set. Das heißt, ich drehe euch das mal um. Ihr bekommt eben den, den Zug mit den drei Teilen. Dann gibt es aber auch einen Tunnel. Es gibt die Schienen dazu. Einen kleinen Bahnhof kommt damit da dazu. Und dann so ein paar. Ähm, Signalfähle, also ganz süßes Set so für, für die Kids zum Starten, finde ich. Und da sind wir eben nach Italien gereist. Das nur ganz kurz als Hinweis, dass es das noch gibt in dieser großen Box. Und jetzt last but not least kommen wir zu einem Land, wo Heikos Herz besonders höher schlägt. Wir reisen nach Great Britain. Ja, der innere Nerd muss befriedigt werden, ja. <lacht> dafür ist dieser Zug perfekt. Ja, der, nicht, der auch nicht mehr ganz drauf passt, ne? <lacht> der auch nicht mehr ganz drauf ja, passt. Die Class 370, Class 370 von Hornby, R3873. Ja, das ist der APT heißt das Ding, Advanced Passenger Train, mhm. das ähm, haben die Engländer Ende der 60er bis Anfang der 70er konstruiert. Da wurden ähm, Prototypen-Sets von gebaut, das ist leider nie in Serie gegangen, so wie es ist. Da sollte auf englischen Strecken, die unglaublich eng, unglaublich kurvenreich und so weiter sind, sollte das Tempo erhöht werden. Mhm. Und ähm, da man die Strecke nicht ausbauen wollte, konnte, hat man einen Zug gebaut, der damit fertig wird. Mhm. Ähm, das kann man im Modell jetzt hier schlecht zeigen. Er kann das aber im Modell tatsächlich. Er kann sich in die Kurve legen. Ah. Wenn er in Kurven fährt, legt ja. er sich in die Kurve. Ich glaube es nicht, dass das... Also man sieht es ansatzweise, dass sich das Drehgestell dann so nach links und rechts ja. bewegt, wenn man ja. ihn bewegt. Der Zug hat auch eine verrückte Konstruktion, das sieht man hier hinten, ähm, dass das so ein bisschen seltsam gerade aussieht, weil sich dieser Wagen auf dieses Drehgestell mit drauf mhm, stützen würde. Mhm. Deswegen gerade diese etwas seltsame Anmutung. In der Mitte hatte man zwei Motorwagen, das ist jetzt einer von zwei, mhm. die dann, also die, die Lok war quasi in der Mitte in diesem Fall. Der mhm. Triebkopf war kein Triebkopf, sondern ein, jetzt sind wir im Triebwagen, das funktioniert überhaupt nicht mehr. <lacht> der Triebwagen ist ja wirklich ein Wagen, keine ja, Ahnung, wie man das ja, jetzt ja. macht. Ja. Ja. <lacht> ähm, es hat, es hat nicht so ganz funktioniert, diese, diese Neigetechnik war nicht so ausgereift, mhm. die Leute sind schlicht und ergreifend echt seekrank geworden. Als ja, der Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ist, weil das so ein bisschen immer so nachgeruckt ja, hat. Ja, ja. Aber diese Technik gab's, wurde später von Fiat gekauft mhm. und dann in, in Züge eingebaut und dann haben die später wieder Züge für England gebaut, die heute noch fahren. Also Gatt, der Kreis hat sich ja, gelegt. Ja. Ähm, das ist so ein, so ein typischer Zug, den, den kennt in England jeder. Mhm. Und jeder weiß die Geschichte, eigentlich so ein Fehlschlag. Aber, Aber jeder berühmt. mag ihn und ja, er ist cool und er ja, ist berühmt ja. ne, und deswegen ja, super. ist das ein Topmodell. Also Hornby R3873 kostet 477,89 Euro anstelle von 530,99 Euro und ich habe jetzt unser Schnäppchen vergessen. Da habe ich Was gar kein Schnäppchen-Jingle äh, irgendwie unterschlagen. Aber das, das wäre nämlich ähm, unser TGW gewesen. Naja. Die TGWs waren alle ein Schnäppchen. Die waren alle ein Schnäppchen. Das ist auch ein Schnäppchen. Auch ein Schnäppchen. Auch, ein Schnäppchen, <lacht> auch, ein Schnäppchen, ne? <lacht> auch Übrigens, wir haben noch ein paar, aber werkseitig ausverkauft. Okay. Also wer Bock drauf hat, ja. die ist im Moment immer so knapp. Ja, und dazu gibt es auch Ergänzungssets. Mhm. Ne? Also ähm, entweder R40011 oder 14 jeweils 129, kommen jeweils... Ähm, Zwei nach Hause mit verschiedenen Betriebsnummern wahrscheinlich. Ne? Ich wollte Oder? jetzt noch einmal, ja. weil das ist ja auch eine Frage, die immer gestellt wird. Mal ein H0 Modell daneben stellen, mhm. weil der ist in 0.0. Ja, wir sind bei englischen Eisenbahnen. Mhm. Kennst du noch von der letzten ja. Sendung? Ja, genau. Und ich finde, dass man hier mal super sieht, dadurch, dass englische Fahrzeuge kleiner sind im Original, mhm. fällt der Größenunterschied nicht so wirklich. Nee, noch. genau. Ja, also richtig cool. Mensch, da sind wir jetzt aber einmal durch die Welt gereist, einmal durch die Bahngeschichte. Aber sowas von. Innerhalb von einer Stunde. Wir könnten uns ja noch stundenlang darüber unterhalten. Ja, das, das Thema. Du, wäre du hast gesagt, los. es gibt noch unzählige, aber wir freuen uns, dass wir eben jetzt heute schon mal eine ganze Reihe vorstellen könnten. Und jetzt gehe ich noch einmal zurück zu Dennis und frage, was, was hier so im Chat passiert, ob da Meinungen, Ideen, Fragen aufgekommen sind. Also MOBA20 hat reingeschrieben, dass er das Konzept noch nicht kennt vom Live-Shopping und es mega Ach, cool findet. Ja schön, wir <lacht> finden es auch cool, danke. Weil, ist ja auch wirklich cool. Also man hat Einblicke, die man sonst nicht hat. Ne? Ja. Man guckt keine Fotos an, man sieht auch mal live, man kann ranzoomen, man kann Fragen stellen, dass wir noch mal spezielle Sachen zeigen. Mhm. Also das Konzept ist wirklich cool. Es wird fleißig diskutiert heute, wie... Noch nie zuvor in einer Sendung. Ach, tatsächlich. Ja. <lacht> Untereinander dann auch. Untereinander, alle haben sich Schön. geholfen, Schön. fragen gegenseitig beantwortet. Und könnt, so ihr, könnt ihr hier bald zumachen, unser, <lacht> <lacht> unser Chat-Team. Oder noch Experten einstellen. Ja, genau. Ja, wunderbar. Das heißt, wir kommen schon zu Ende von unserer, zum Ende unserer Sendung. Wir haben in Deutschland, wir sind in Deutschland gestartet, haben alle ICE-Generationen besprochen, von 1 bis vier, alles lieferbar. Von den unterschiedlichen Alles Herstellern. Da. Genau, dann haben wir, waren wir zurück in die Zeit gereist. Das tolle Schienenzeppelin, den durften wir uns anschauen. Und dann einmal in unsere Nachbarländer. Frankreich, Spanien, Italien ganz kurz. Great Britain, toller Überblick. Das denke ich doch. Ja. Na, sind noch ein paar mehr im Shop, einfach googeln. Ja, genau und gerne uns weiter schreiben Newsletter abonnieren dann kriegt ihr sofort eine Nachricht wenn vom ICE 1 die Ergänzungswagen die Ergänzung kommen dann. oder genau. die Schweiz Variante ja. je nachdem was man haben möchte ja genau und ansonsten Bleibt ihr uns hoffentlich treu. Wir hoffen, ihr hattet genauso spa viel Spaß wie ihr. Wir danken hier dem, dem Chat-Team, Dennis und Thomas natürlich. Wir auch. Einen herzlichen Dank an Heiko für deine ja, Expertise, dass du Rede und Antwort gestanden bist. Danke natürlich an euch, dass ihr so gut mitgemacht habt. Danke hier an unser Kamerateam, die ganzen Leute, die, die ähm, dafür sorgen, Regie und Kameramann, dass hier alles so gut klappt. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Das ist dann der 10. Oktober. 18 Uhr, nicht vergessen, da sind wir wieder da, unser festes Date alle 14 Tage am Montag, da gibt es wieder viele tolle neue Highlights, ausgewählte und wir sagen für heute, das war's, vielen, vielen Dank. Dank, einen schönen Abend noch, Need for the Speed und bis bald, Tschüss! Tschüss.